Morgen, hallo, was machst du in oh. aller früh? Wir sind auf einem Fahrsicherheitstraining heute. Da geht es vier Stunden lang um Bremsen und Ausweichen, Kurvenübungen und dann Schleudern und, und wie man mit allen Assistenzsystemen zurechtkommt. <lacht> also keine und ja, ich freue mich schon extrem drauf und ich habe das jetzt ganz ganz cool. mit Defender kannst du starten. Genau, Bremse, fest drauf. Ja, Bremse lösen, ausweichen, links, rechts wieder, genau, kein ABS. Da muss ich Bremse lösen fürs Ausweichen, sehr gut. möchte die freie Spur. schaut dann dort ja genau, eine Situation. Ja, genau, dann wieder lösen fürs Lenken, noch was für Beschleunigung hier. Das hat Ur Spaß gemacht. Ja. Also, ja schon. Ich finde schon, davor haben sie so viel mehr gezeigt und da konnte ich schon richtig fühlen, weil ich halt auch schon mal den Schnee probiert habe, wie sich das anfühlt, wenn dann das Heck ausbricht oder das Vorne nicht nur das tut, was man möchte. Und das ist schon ganz cool, das macht schon Spaß. Und ich habe jetzt auch das Gefühl, dass ich da mit der Zeit intuitiver gehandelt habe und das ist, das ist schon ganz gut kind. Also ich fühle mich jetzt schon auf jeden Fall sicherer. Ist der Defender ein tolles Auto? Mega toll. Es ist auch so, dass ich weniger Geschwindigkeit aufbaue. Also alle fahren mit 50 ins Hindernis und ich fahre halt mit 35. Man kann einfach nicht so schnell beschleunigen. Also. Und so komme ich eigentlich so gut klar wie die anderen. Also, es gleicht sich aus. Puh, es beginnt gleich wieder, ich muss noch aufs CC Und heute ist Ostersonntag, deswegen tun wir noch Eierpicken. Dani? Auf eine gute Reise oder so. Ein bisschen. Ah, meins hat überlebt. Okay. Nein! Wir jetzt auf? Okay, das müssen wir essen. <lacht> oh, Fenner, du siehst auf die Lücke, dort hinlenken. Wurscht, wo der Penner hinfahren will, du lenkst den Zug da wieder. Ich hab den Zug, lenk, lenk, lenk, lenk, lenk. Ja, schon besser, aber du musst viel schneller noch sein mit der Lenkung, da geht nicht gemütlich. Ja. I'm Zwei, Wir merken jetzt, der Gurt macht wieder auf, in dem Moment, wo die Notbremsung passiert, spannt er sofort nach. Ich glaube, ich habe noch nie so stark ja, negativ also, verstanden. Ja, die werden sich dann, wenn das Auto ins Rutschen kommt, automatisch schließen bis auf einen kleinen Spalt. Das Schiebedach wird auch zugehen, wenn das Auto ins Rutschen kommt. Gut. Also wir haben gesehen, Schiebe hat sich geschlossen, die Fenster gehen bis auf einen kleinen Spalt hier zu. Die ja, rausch im Radio passiert deshalb, weil es könnte eventuell eine Airbag-Auslösung geben. Und äh, das ist eine Vorbereitung fürs Trommelfeld. Gut, dann schauen wir uns das Ganze an, wenn man mit dem Tempomat fährt. Zum Beispiel jetzt ich tue gar nichts. Er erkennt jetzt das Stehende hindernis ist, er bremst jetzt selber. Jetzt soll ich jetzt weg, ich kann nichts machen. Er wird mich warnen. Jetzt nehme ich schon ich tue nichts. Und der führt autonom die Bremsung durch, also wirklich eine Notbremsung. Zweites Fazit? Es war super. Hat so viel Spaß gemacht. Und also ich glaube, wenn jetzt eine Notsituation passieren würde, glaube ich, kann ich auch besser reagieren. Und ich finde, wenn man in die Fände fährt, hat man auch ein bisschen so eine Verantwortung, weil es halt für die Fußgänger sich nicht so super ist. Und ich glaube, da ist es eigentlich wichtig, dass man, dass man wenigstens ein bisschen besser weiß, wie man dann reagiert. Und was mein Punkt immer war, ist, langsamer fahren. Langsamer fahren, ja. Bitte, Karin. Und früher bremsen. Einfach ja. immer bremsen. Ja. Und nochmal vielen Dank an Danis Oma und Danis Mama, die mir das zu Weihnachten geschenkt haben. Das war echt cool. Die Fans ist schon fast ganz bereit für die nächste große Reise. Nur durften wir das Dachzelt und den Dachaufbau noch nicht draufgeben, weil das heute zu gefährlich gewesen wäre, wenn der Schwerpunkt so weit oben ist. Aber morgen geben wir es drauf und dann fehlt nicht mehr viel, bis wir bereit sind. Und auch jetzt, halt, wenn wir uns die Leute fragen, ja, und was macht sie damit, wo geht sie hin und so. Und er so, ja, wir fahren Richtung Mongolei und in zwei Wochen geht's los und es ja. wird langsam so real. Ja, und, ja, jetzt ja. passiert's bald, ja. Wie sind eigentlich die Scheiben Scheibenwischer? Hast du ja ausprobiert? Ja, wir haben jetzt neue Scheibenwischer von Bosch, glaube ich, und die sind echt super. Ja, so. die sind super? Ja. Ich habe sie ja. noch nicht probiert, nämlich. Doch, die sind schon gut. Okay, cool. Also es bleibt schon dann noch dieses, was es nicht erwischt, ja, in gar, der Mitte, aber. aber das, was es erwischt, ist super. Ja, mhm. cool. Und das noch immer mit der alten Scheibe? Ja. Nice. Gestern war das Fahrsicherheitstraining. Heute kommt das Dachzelt wieder drauf. Wir sind jetzt beim Haus von meinem Onkel und meiner Tante, wo wir den ganzen Winter über das Dachzelt lagern durften und auch den restlichen Dach aufbauen mit dem Ersatzreifen, der Standheizung und so weiter. Jetzt sollte gleich mein, mein Papa kommen und mein Onkel und dann helfen sie uns hoffentlich das Dachzelt wieder drauf zu geben. Und dann werden wir uns auch anschauen, ob es den Winter gut überstanden hat. Was machen wir jetzt? Ja, wir machen es auf und zu schauen, ob es nicht schimmelt. Weil wie lange war es jetzt zu? Extrem lange. Es hat so sechs Monate. Das Eintuch ist auch noch überzogen. Gut aus. Und die Kuscheldecke ist auch ja. Schön, ist ja. Pünktchen sind verdächtig, aber es sind keine Pünktchen. Es riecht immer noch nach Chlor. Das <lacht> ist für alle Zeiten so eingetört. Stimmt, der kann nicht zu erwachsen. Boah, zu Hause. Schon eigentlich, das oh. ist so richtig flauschig. Auch mit dem Innenseil, das sieht sich sehr, sehr nach Hause an. Ah, meine Ohrenstöpsel. Auch noch da. Perfekt. Ist nicht geschimmelt, oder? Nein, ich glaube nicht. Perfekt. Die ganzen Abläufe mit dem Zip auf und sowas, das geht immer noch eingespielt wie vor einem halben Jahr. Das haben wir nicht verlernt, das ist wie Fahrradfahren. Ich finde das sieht jetzt wieder so viel Vertraut dann einfach so viel besser aus, wenn man einfach wieder die richtigen Reifen drauf, den, Dach, den Dachaufbau einfach so, wie wir es kennen und Oh, es macht so Lust wegzufahren, das ist echt arg.